Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und im heutigen Video ja, geht es um acht Ideen, wie du es schaffst, mehr Nachfrage ja, für dein Geschäft, für deine Produkte zu generieren. Ähm, ja, ich habe den Begriff Demand Generation ähm, ja des Öfteren schon gehört und habe dann so ein bisschen ähm, recherchiert und habe dann aber festgestellt, dass es wohl hier keine eindeutige ja Definition so ein Stück weit für den Begriff gibt und deswegen möchte ich mal ganz kurz nochmal auf den Begriff eingehen ähm, unter Demand Generation äh, sollte man jetzt nicht das Gleiche wie Lead Generation verstehen ähm, bei Lead Generation ist eigentlich eher so der Prozess gemeint ja das heißt ähm, der komplette Prozess, ähm, wenn du ähm, einen neuen Interessenten gewinnst, die die Daten, die dort generiert werden, die du dann später im Verkaufsprozess quasi ähm, einsetzen kannst, um dann aus dem Interessenten dann halt einen Käufer zu machen. Also diesen Prozess ist damit eher gemeint unter um, um Demand Generation. Nur um das auch ähm, noch mal hier mit in das Video einfließen zu lassen, versteht man dann halt eher, ähm, ich sag mal, das, was davor sich abspielt. Also wie äh, werden Menschen überhaupt auf Dich, dein produkt dein mlm geschäft aufmerksam ja also nur falls du dich wunderst was ähm, ja der titel des videos bedeutet ähm, das ist im prinzip das war was es bei Demand generation aus meiner sicht Geht, dass man eben ein Stück weit halt eine Nachfrage erzeugt für seine Produkte und äh, Dienstleistungen oder eben halt auch für sein ja, äh, Geschäftsmodell. Ja, so und jetzt ist ja die Frage, ähm, wie kann man denn ähm, da im Prinzip davon profitieren? Was sind die idealen Wege, um Nachfrage zu erzeugen? Und ähm, ich möchte vielleicht ganz gerne mal eine kurze Geschichte erzählen, um zu verdeutlichen, warum ähm, ja, der ein oder andere. Ja, im Network Marketing halt einfach nicht die Erfolge auf Dauer erzielt, die er erzielen könnte. Ja, das Hauptproblem ist, im Network Marketing fangen die Menschen häufig mit dem Gedanken an, ich möchte in relativ kurzer Zeit ähm, viel Geld verdienen. Ist es möglich? Ja, natürlich ist es möglich. Aber letzten Endes geht es nicht darum, ähm, in relativ kurzer Zeit dann Geld zu verdienen, ja, sondern es geht ja darum, dass du langfristig gutes Geld verdienst, ähm, am besten ein Leben lang in dem gleichen Unternehmen. So, und da gibt es halt jetzt dann die eine Sorte, die erkennt das ja, und ähm, baut das Geschäft auf mit der notwendigen ähm, mit der mit der richtigen und wichtigen einstellung mit durchhaltevermögen mit kontinuität mit ausdauer mit fleiß mit herzblut mit engagement und dann gibt es halt eben andere die wollen diesen kurzfristigen erfolg und und kriegen ihn dann ähm, in der Regel halt dann auch nicht und hören dann ähm, wieder auf. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren mal eine Geschichte gehört und die hat sich bei mir eingeprägt und hat mein Denken komplett ähm, verändert. Ich kann die jetzt nicht im Wortlaut wiedergeben und ich weiß auch leider nicht mehr, woher ich die Geschichte habe, aber auf jeden Fall ist mir die Geschichte ähm, sehr präsent geblieben. Und zwar dreht sich es da um zwei Bauern, also es spielt vor vielen, vielen hundert Jahren, ähm, spielt sich das Ganze ab und da gibt es zwei Bauern in einem Dorf und ähm, ja, und das Dorf, das ähm, ist halt außenrum ist halt nichts außer Wüste, wenn man so will, ja, braches Land. Nur ein Stück weit oben auf dem Berg gibt es so eine Quelle, die ähm, wo halt die Leute quasi das Wasser für sich, für ihren täglichen Bedarf halt holen. so Und ähm, das Wasser in dem Dorf wird halt knapp und ähm, dann werden eben zwei Bauern beauftragt, ähm, dieses Problem halt zu lösen, ja, indem sie halt Wasser von der Quelle ins Dorf transportieren. Und dann der eine Bauer, der... Ähm, der geht sofort auf seinen Hof, ja, sucht alle Eimer zusammen, die er finden kann, äh, bepackt alle Esel, die er hat und geht dann halt eben zur Quelle, belädt äh, oder füllt die Eimer, kommt zurück und ähm, ja, auf dem langen Weg ist es dann halt so, dass halt viel Wasser verloren geht und ähm, kaum was unten ankommt und im Dorf und er ist halt dann immer mehr und mehr frustriert und fährt eine Tour nach der anderen, aber es will nicht so recht werden. Und dann gibt es den anderen Bauern, der hat den gleichen Auftrag, den sieht man weit und breit nicht. Ja? Der ist eine Woche nicht sichtbar, zwei Wochen nicht sichtbar, drei Wochen nicht sichtbar. Und irgendwann taucht er, taucht er dann auf ja? und hat quasi die Lösung im Gepäck, denn er hat eine Pipeline entworfen ähm, und hat die auch schon gebaut, ja, mit der es einfach möglich ist, direkt von der Quelle auf den Berg das Wasser ins Dorf zu transportieren. Und so kann jeder innerhalb des Dorfs einfach so viel Wasser ähm, konsumieren, wie er aktuell gerade benötigen kann, sich das Wasser dort abzapfen. Und da ist dann halt einfach immer die Frage, äh, welcher Bauer würdest du denn gerne sein wollen, der der äh, mit seinen Eseln und Eimern verpackt immer auf den Berg geht, dort ähm, das Wasser äh, befüllt, nach unten läuft und dann kommt wenig an, ja. Oder bist du lieber der Bauer, der eine Pipeline baut und dann das ganze Dorf mit Wasser versorgt und dafür dann eben halt fürstlich entlohnt wird, während der andere die körperlich schwerere Arbeit hat, ja, sicherlich auch, auch die anstrengendere Arbeit hat, aber weil er halt nicht so viel Wasser ins Dorf bringt, halt weniger bezahlt wird. Also so im Großen und Ganzen ging die Geschichte und das hat sich bei mir so eingeprägt und deswegen ist halt jetzt einfach die Frage, warum machen das denn so viele dann nicht, dass sie sich eine Pipeline bauen und der Grund ist einfach der, dass die, dass der einfachere Weg ist, den Esel mit den Eimern zu beladen und in den Berg hinhoch, hier hoch zu schicken, wie sich Gedanken über eine Pipeline zu machen, diese zu bauen, weil man halt natürlich nicht sofort das Ergebnis sieht, ja, weil es natürlich schon ein Stück weit länger dauert, bis man die ersten Früchte sieht, bevor, ähm, wie im, im Vergleich mit dem ersten Bauern, der halt sofort ähm, das Wasser befüllt und nach unten bringt, ja. So, und wie kannst du das jetzt ins Geschäft, in dein Network Marketing Business übertragen, ja, und da, ähm, ja, es eben halt auch Möglichkeiten, wie du dir eine Pipeline aufbauen kannst, ja, die ständig oder regelmäßig dann eben halt auch Nachfrage, ja, für dich erzeugt. So, und da möchte ich gerne, ähm, ja, acht Tipps mit dir teilen. Ähm, zunächst mal müssen wir aber unterscheiden zwischen, ähm, ja, ich sag mal immer zwei groben Arten des, des, des Marketings in dem Bereich. Ähm, da gibt es einmal den, das Thema Outbound Marketing und einmal das Thema Inbound Marketing. Beim Outbound Marketing, da fällt also im Prinzip alles drunter, was so, es sind so diese klassischen Marketingmaßnahmen, ja, die halt eben es ermöglichen, auch relativ schnell, ähm, ja, irgendwelches Feedback zu erzeugen, da gehst du im Prinzip aktiv auf die Menschen ähm, zu. Das ist zum Beispiel äh, klassische Printanzeigen in, äh, in, in Magazinen oder in Zeitschriften, das ähm, ist Radio. TV-Werbung, das ist Pay-per-Click-Anzeigen, das sind ähm, Werbemails, Postwurfsendungen, das können, das kann Messestand auf Messen sein, also diese Dinge, ja. Und dann gibt es das Thema Inbound-Marketing und beim Inbound-Marketing, das ist eigentlich so das Gegenstück dazu. Beim Inbound-Marketing geht man eigentlich nicht aktiv auf die Menschen zu, sondern die Menschen, ähm, ja finden von alleine den weg zu dir die geben zum beispiel die haben irgendein problem geben das in google ein dann finden sie zum beispiel einen klasse artikel auf einem, auf einem blog ja lesen den durch fordern weitere informationen an oder kaufen dann das produkt weil das produkt ihr, ihr problem löst ja da hast du jetzt nicht diesen aktiven weg so und der unterschied ist halt einfach wenn ich jetzt heute den Telefonhörer in die Hand nehme und ähm, 100 Firmen anrufe, dann habe ich am Ende des Tages ein Ergebnis. So, aber das Gleiche muss ich, wenn ich weiter verkaufen will, den nächsten Tag wieder machen, den Tag darauf wieder und so weiter. Das heißt, ich habe mir keine Pipeline in dem Sinn gebaut, dass Menschen von alleine auf mich zukommen. So, was ist jetzt ähm, besser? Das Aktive drauf zugehen oder dann eher zu sagen, okay, ich sehe das langfristig und ähm, schau, dass ich mir eine Pipeline baue. Und meine Empfehlung ist ja immer, beides zu machen. Ja, weil ähm, sich eine Pipeline zu bauen, das kann unter Umständen länger dauern. ja Wenn du zum Beispiel einen Blog aufbaust, dann ist es nicht so, dass du nur mit zwei, drei, vier Artikeln dann sofort ähm, die Welt aus den Angeln hebst und die ganze Welt ähm, ja, zu dir strömt, sondern es ist kontinuierliche Arbeit, es ist kontinuierliches Veröffentlichen von Artikeln. Äh, meine Empfehlung ist ja immer, mindestens einmal pro Woche. Und ähm, ja, während ich, wenn ich ähm, telefoniere, oder ähm, ich sag mal Pay-Per-Click-Anzeigen, dass ich sofort Traffic ähm, auf meinen Webseiten habe und dementsprechend Ergebnisse erzielen kann. Und deswegen solltest du, wenn du dir ein Geschäft aufbaust, es ist jetzt egal, ob das jetzt im Network Marketing oder in einem anderen Geschäft ist, solltest du einfach für dich schauen, ja, dass du einen Marketing-Mix hast ähm, aus beiden aus wo wo wo marketingkanäle drin sind aus beiden ähm, welten sage ich mal dass du zum einen kurzfristige ergebnisse erzielst ja so würde ich auch anfangen immer ich würde immer wenn ich keine ahnung habe von marketing und dass viele menschen die im network marketing starten die kommen aus ähm, aus berufen die sind ähm, vielleicht industriemechaniker das war ich früher ja bevor ich ähm, ja mich damals selbstständig gemacht habe in diesem bereich und da hast du einfach keine ahnung von marketing so und deswegen würde ich auch jedem empfehlen mit ich sag mal outbound strategien auch zu starten ein einfach allein deshalb die gute alte namensliste ja du lernst so viel in diesen Aktivitäten, ja, Eben, du lernst so viel über Verkauf, über Marketing, du lernst viel über die Menschen kennen, was dir dann später im Marketing dann auch hilft und was dir halt natürlich auch ein super Feedback über deine Zielgruppe gibt, ja, wo du einfach siehst, ah, die Menschen passen dazu, die nicht. Natürlich kann man das auch am Reißbrett sich ausdenken, aber ich würde es jedem empfehlen, das natürlich in der Praxis dann auch zu erleben und ähm, kann nur sagen, ähm, die vielen vielen Jahre, die, ähm, die ich ja direkt beim Kunden ähm, hatte ja und habe ähm, die die würde ich auch nicht eintauschen wollen weil du dort ähm, immer am, am puls der zeit quasi halt auch bleibst ja genau und dann solltest du aber trotzdem langfristig dir eine pipeline aufbauen die dir halt eben ähm, kunden neue vertriebspartner eben einbringt auch wenn du jetzt nicht ich sag mal aktiv ähm, ja am Start bist wenn du im Urlaub bist wenn du vielleicht mal krank sein soll was wir nicht hoffen wollen aber es können ja Dinge im Leben passieren die ähm, wo wo sich einfach der Schwerpunkt verlagert Geburt eines neuen Kindes wie auch immer und da ist es natürlich schön wenn dein Geschäft ich sag mal trotzdem weiterläuft selbst wenn du jetzt nicht mehr jeden Tag ähm, 50 oder 100 ähm, ja Leute kontaktierst oder Firmen kontaktierst, ja, genau. Also das jetzt so viel zu diesen beiden ähm, grundsätzlichen Typen ähm, von, von, von Marketing, so will ich es jetzt einfach mal nennen. So, und jetzt lass uns mal ganz kurz auf die Möglichkeiten eingehen, die ich für für gut halte, ja, und ähm, ich nutze alle, die die ich dir jetzt hier ähm, einbringe, bis auf einen. Ähm, da bin ich gerade aktuell dran, das eventuell dann zu starten. Also der erste, ähm, habe ich auch schon angesprochen, anges äh, ist der eigene Blog. Ja, ich kann jedem oder ich würde jedem empfehlen, einen eigenen Blog zu starten. Ähm, du musst davon aber ausgehen, dass du nicht ähm, kurz über, also es ist keine kurzfristige Sache. Du wirst ähm, hier wirklich eine Zeit lang brauchen, bis du deine ersten Ergebnisse erzielen kannst. Wenn du aber ähm, alles richtig machst wenn du ähm, wenn du deine deine blogartikel ähm, auch so gut es geht ähm, suchmaschinen optimierst. du solltest jetzt nicht nur für suchmaschinen schreiben ja sondern für deine zielgruppe für deine leser aber wenn du dann trotzdem, das geht relativ einfach, wenn man da geübt ist, das Ganze dann nochmal für Suchmaschinen ein Stück weit optimierst, dann hast du da gute Chancen, auch langfristig gefunden zu werden in den Suchmaschinen. Ich vereinfache das jetzt alles einfach hier mal ein Stück weit. Es geht ja nur um das Prinzip dahinter. Dann hast du, dann, dann wirst du halt eben über Suchmaschinen wie Google und so weiter gefunden und hast dann dementsprechend ähm, besucher auf deinen webseiten obwohl du jetzt ähm, diesen artikel den hast du ja nur einmal geschrieben hast den veröffentlicht und dann kann der ein leben lang für dich arbeiten nicht jeder artikel wird gut ranken ja ähm, du wirst auch hier viele artikel ähm, haben mit denen du keine so guten platzierungen erzielst ähm, ich würde dir auch empfehlen, wenn du wenn du einen Blog startest, ähm, fang nicht den neuen Gesundheitsblog oder Fitnessblog an, sondern ähm, versuch einen Teilbereich äh, innerhalb dieser Nische erstmal zu finden, weil das Ganze vergleichen mit so einem Ozean. Wenn du in einen riesen Ozean reinspringst und da sind super viele andere Menschen drin, dann fällst du da nicht mehr groß auf, ja. Du hast die Konkurrenz ist viel größer. Wenn du aber dann ich sag mal an einen kleinen See außerhalb gehst, ja wo vielleicht nur ein oder zwei leute sich tummeln dann äh, wirst du da deutlich mehr wahrgenommen Und deswegen macht es dann durchaus Sinn, sich auch hier ein bisschen ein bisschen nischiger dann quasi ähm, zu beginnen du kannst ja später dann immer noch in die breite gehen ja ähm, also aber das ähm, so viel jetzt einfach nur mal zum thema blogging macht ähm, super viel sinn ähm, weil du über deinen Blog, also bei mir sind eigentlich alle Aktivitäten, die ich dahingehend tue, darauf ausgelegt, neue Leads, neue Interessenten für mein Geschäft halt zu generieren. Und das funktioniert wunderbar. Ja, aber wie gesagt ist keine kurzfristige geschichte der zweite punkt den kann man vergleichen mit einem blog das ist äh, youtube ist halt ein völlig anderes medium ja ähm, du kannst deine youtube videos ähm, klar auf youtube veröffentlichen kannst du dann aber auch wenn du einen eigenen blog hast ähm, ja ähm, auf deinen blog quasi ähm, mit veröffentlichen und ähm, youtube ist äh, mittlerweile ja äh, die zweitgrößte suchmaschine der welt und ja, es werden minütlich, da werden Unmengen von ähm, Videomaterial hochgeladen. Und ähm, auch hier, wenn du Videos produzierst für deine Zielgruppe, wenn du Videos produzierst für... Für Menschen, die ähm, ja nach gewissen äh, Problemlösungen einfach suchen, dann kannst du, ähm, ja, dann kannst du hier auch ähm, gut gefunden werden. Und beim Blog und bei YouTube hast du halt einfach den Vorteil, in dem Moment, wo du das machst, nehmen dich die Menschen als, ähm, ich sag mal, mehr als Experten wahr, du hast eine gewisse Art Expertenstatus. Ähm, weil du halt dich von der konkurrenz oder von der breiten masse halt ein stück weit auch unterscheidest, ja du stichst da heraus und ähm, ja bietest den menschen halt auch Mehrwert, der ihnen weiterhilft und ich hoffe dieses video hilft dir ja auch weiter ja und ähm, ja und von daher würde ich jedem empfehlen ähm, auch in diese richtung zu gehen dann ist für äh, networker ja das werkzeug schlechthin webinare ja webinare sind super einfach zu erstellen ähm, du kannst wenn du Webinare einsetzt, deine, deine Ergebnisse ja, in deinem Geschäft extrem steigern. Der Vorteil bei Webinaren ist, du kannst viele Menschen zu einem Termin versammeln. Das heißt, du hast gleich... Ähm, ähm, du präsentierst dein Business nicht nur für eine Person immer und immer wieder, sondern du hast gleich ähm, mehrere Leute, denen du dein Business vorstellst und kannst natürlich dann dadurch ähm, allein ähm, da, dadurch deine Zeit äh, hebeln und hast ähm, mehr Ergebnis in einem kürzeren Zeitraum. Du kannst sogar noch weitergehen und kannst, wenn du die richtige Software dafür hast, kannst du die die Webinare automatisieren, ja, so dass du zeitlich gar nicht mehr anwesend sein musst. Webinare haben auch den Vorteil, dass du, wenn du sie live machst, kannst du auf die Fragen eingehen. Du kannst natürlich die Fragen ganz anders beantworten und hast so ähm, zum einen natürlich ähm, deutlich stärkere Vertrauensaufbau und halt Bindung auch zu den Leuten. Die Menschen können sich einen Eindruck von dir machen und können halt dann viel besser entscheiden, ob sie mit dir arbeiten wollen oder nicht. Ich mache dir unterhalb des Videos auch nochmal den link zum Blogartikel rein wo du das ganze jetzt hier was ich jetzt so kurz anreiße nochmal noch mal ähm, ausführlich nachlesen kannst da werden auch dann tool empfehlungen von mir drin sein und ähm, klick einfach unterhalb des videos dann den link und ähm, schau dir nochmal mal den artikel durch ja dann der vierte punkt ist dass du kostenlosen content raus gibt also kostenlose informationen oder aber auch kostenlose produkte das kann eine produktprobe sein das kann aber auch wenn du jetzt eine software hast zum beispiel eine kostenlose testversion sein das können aber auch kostenlose wie gesagt informationen sein die den menschen halt weiterhelfen in form von pdfs white papers etc ja wichtig ist dabei nur dass du halt guckst dass diese produkte halt auch eine gute qualität haben weil wenn die produkte ich sag mal schlecht sind dann geht es halt auch nach hinten los das ganze dann ähm, e mail marketing e mail marketing ist auch ein, ein, ein ist das Tool oder das Werkzeug, was ich tagtäglich im Einsatz habe? Es ist für mich das wichtigste Tool, um Nachfrage zu generieren. Wenn du mal einen Interessenten ähm, generiert hast, ja, dann kannst du den im Prinzip vorqualifizieren, du kannst ihn vorinformieren, indem du ja in deinen E-Mails auf die Dinge eingehst, die du sonst immer standardmäßig erklären musst, ja. Und ähm, kannst halt auch gewisse Ängste, die bei den Leuten da sind, einfach im Vorfeld schon erklären. Ähm, erklären kannst den Leuten Informationen da dazu geben, dass sie dann eben ähm, ja darüber quasi sich informieren können und haben dann natürlich eine ganz andere grundlage um ihre entscheidung zu treffen außerdem ist es kostengünstig du kannst alles messen ja äh, beziehungsweise das was du halt wissen musst. Ähm, jede jeder e mail marketing anbieter bietet dir die möglichkeit auswertungen vorzunehmen wo du dann sehen kannst ähm, wie viele menschen haben diese diese nachricht geöffnet wie viele haben auf den link geklickt ähm, und da kannst du dann halt eben halt einfach auch dran erkennen, wenn zum Beispiel du eine schlechte Öffnungsrate hast, kann zum Beispiel sein, dass die Headline vielleicht nicht so optimal war, ja, oder dass du deine E-Mails komplett an die falsche Zielgruppe schickst, wie auch immer, ja, wenn deine Klickrate nicht so gut war, dann sind vielleicht die Texte in der E-Mail, die du verbessern kannst, wie auch immer, auf jeden Fall findest du dann innerhalb deines E-Mail-Marketing-Anbieters in der Regel gute Auswertungswerkzeuge und siehst halt dann auch sofort, welchen Erfolg hat denn deine Marketingmaßnahme dann erzielt. Man kann split -Test machen, indem man ähm, zum Beispiel E-Mails ähm, einfach ein Stück weit abändert und dann zwei Varianten rausschickt und die, die besser funktioniert, die kannst du dann ähm, an den Rest der Liste dann versenden. Ja, also das zum Beispiel ist ein, ein tolles Tool und sollte ähm, jeder einsetzen aus meiner Sicht. Ja, dann ähm, gibt es da sind wir dann auch wieder ähm, weiterhin noch im Bereich outbound äh, Pay per Click Anzeigen hier kannst du dir sofort den Traffic einkaufen das heißt wenn du schaltest eine Werbeanzeige wenn jemand draufklickt dann ähm, wird deine Webseite aufgerufen das heißt du hast einen Besucher auf deiner Webseite und du zahlst halt auch nur dann wenn jemand tatsächlich dann den Link klickt ähm, super gute Möglichkeit sofort Nachfrage zu erzeugen bzw. Traffic zu generieren für deine Webseite. Dann ähm, ein weiterer Punkt ist ähm, Prospecting, ähm, Direktkontakt via Social Media in der Öffentlichkeit, in Business-Netzwerken, also überall, wo du mit Menschen direkt in Kontakt kommst, ja, ist ebenfalls eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und auch hier ist es jetzt so, dass du nicht sofort ähm, da jeden tag 10 20 menschen kontaktieren muss sondern ähm, auch hier ist kontinuität der schlüssel stell dir einfach mal vor du machst du lädst jeden tag zwei leute auf eine geschäftspräsentation ein und jetzt nimmst du einfach mal 250 arbeitstage dann hast du halt eben 500 leute über einen zeitraum von einem jahr sage ich mal zu deiner geschäftspräsentation eingeladen und wenn du das kontinuierlich halt einfach machst dann ähm, dann kannst du eigentlich gar nicht anders, wie Erfolge zu verzeichnen. ja. Und wenn du dann, und jetzt merkst du schon, das greift alles ineinander, wenn du die aktiven Wege bestreitest und dir parallel dazu eine Pipeline aufbaust, dann hast du irgendwann ein stabiles ähm, Geschäft, wo du aus allen Kanälen ähm, Rückläufe erhältst. Und dann der letzte Punkt, das ähm, Tipp Nummer 8 ist, podcast podcast ist zum beispiel etwas was ich jetzt so aktiv noch nicht betreibe aber ich konsumiere zum beispiel super gerne podcast wenn ich joggen bin wenn ich im auto unterwegs bin dann ist das eine richtig gute möglichkeit auch mit deinen ja mit deinen hörern ähm, dich auszutauschen in kontakt zu treten ja und äh, quasi ja ähm, da auch wieder Vertrauen aufzubauen, deine Informationen weiterzugeben, ähm, über gewisse Themen, die dich betreffen, persönliches, über deine Firma, über deine Marke und so weiter. Ja, also, ich hoffe, das Video ähm, hat dir ein Stück weit weitergeholfen, konnte dir ein paar Ideen geben. Du findest ähm, unterhalb des Videos, stelle ich dir wie gesagt den Link zum Blogartikel zur Verfügung. Ähm, schau da auch nochmal rein, kannst du nochmal in die Tiefe gehen. Ähm, das ganze nachlesen und dort werde ich ja dann auch dann dementsprechend die die, die tools weiterempfehlen ähm, die ich jetzt eben halt hier auch schon mal angesprochen habe ja in diesem sinne wenn du äh, fragen hast nutzt gerne die kommentarfunktion anregen feedback freue mich da immer von dir zu hören ähm, Ergänze auch gerne das video mit deinen ideen ähm, fände ich großartig wenn du keine videos mehr verpassen willst findest du jetzt hier irgendwo im video die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren. Dann wirst du auch immer informiert, wenn ein neues Video online geht. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du mal auf dem Blog vorbeischaust. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, das Ganze war hilfreich für dich. Ich wünsche dir ja einen wunderschönen Tag. Weiterhin alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Und ja, wir sehen und hören uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.